Wilhelm Busch. Ach, was muss man oft von bösen Kindern hören oder lösen? Welche... Ach, Wahnsinn. Der Filmarchivar, vielen Dank, hat mir einen Tipp gegeben. Ihr glaubt es nicht. So habe ich das Video dann bezeichnet. Ähm, es geht um die Symbolkraft der Maske. Ich lese euch den ganzen Artikel nicht vor, aber die wichtigsten Stellen. Westdeutsche Zeitung. Die Westdeutsche Zeitung nebenbei, die hat uns schon viele gute Tipps geliefert und die wird auch gut gelesen. Das finde ich ganz gut. Corona-Schutzverordnung. Ab kommender Woche ist das Tragen von Masken in Fußgängerzonen Pflicht. Das war Stand 16. Oktober 1945. Lesedauer 3 Minuten. Ich werde euch nicht alles vorlesen. Aber nur das. Wuppertal. Mit gemischten Gefühlen kehrte Andreas Mucke am Freitagnachmittag von einem Gespräch zwischen Ministerpräsident Armin Laschet und einer Reihe von Oberbürgermeistern aus Nordrhein-Westfalen nach Wuppertal zurück. Mit klaren Regelungen bei steigenden Infektionszahlen geht das Wort schon wieder. Pardon, ich muss immer husten bei solchen Worten wie Infektion. Ich werde euch das hier oben verlinken, wie diese... Fremdwörter alle missbraucht werden. Ich versuch's es nochmal. Mit klaren Regelungen bei steigenden Zahlen verstärkt Nordrhein-Westfalen die Schutzmaßnahmen in der Corona-Pandemie. Mucke begrüßt, dass mit der Landesverordnung vom 16. Oktober nun einheitliche Regeln vorliegen. Die müssten in Windeseile Umgesetzt werden. Und so werden einige Regeln der aktualisierten corona bereits am Samstag, 17. Oktober, in Kraft treten. Andere erst zu Beginn der kommenden Wochen. Die sollen zunächst bis Ende Oktober gelten. Ja, so geht das immer weiter. Es gibt auch ein Bußgeld und es gibt auch ganz viele Risikogebiete. Und Änderungen der Regeln gibt es auch für private Feiern. Wer ist eigentlich dieser Mucke? Ich glaube, Oberbürgermeister. Und jetzt kommen die entscheidenden Sätze und dann gebe ich euch den Link, damit ihr diesen Artikel selber lesen könnt. Wahnsinn. Die Bundeswehr ist seit dieser Woche mit zehn Soldaten im Elberfelder Rathaus im Einsatz. Eine weitere Verstärkung für die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes wurde in Aussicht gestellt. Jetzt kommt der Satz. Bei der Maskenpflicht im öffentlichen Raum und in öffentlichen Gebäuden geht es nicht allein um den gegenseitigen Schutz, sondern um die Symbolkraft der Maske. Die Gefahr eines zweiten Lockdowns ist groß. Wir fahren auf Sicht und dürfen nicht in Panik geraten, sagt Andreas Mucke. Dann kommt noch irgendwas anderes. Liebe Leute, Tut etwas oder tut nichts mehr oder macht sonst was, aber macht es gut. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ja, bis zum nächsten Video. Tschüss.